Heute wird es ziemlich interessant und zwar anscheinend ist die Wissenschaft schon viel, viel weiter als ein großes Unternehmen euch suggeriert zu sein und das möchte ich in diesem Moment mal eben aufklären, was denn da anscheinend nicht ans Tageslicht kommt. Es gibt immer noch viele Menschen, die sich über liposomale Formulierung lustig machen. Doch wieso es einfach nur peinlich ist, so ein Verhalten zeigt die Wissenschaft und vor allem die Menschenleben, die daran hängen. Die Welt ist längst nicht mehr das, was sie mal war. Viele Umweltgifte umschwirren uns wie lästige Fliegen. Und zum Beispiel, schaut mal dieses Plastikvideo an, dort findet ihr Anklang. Viele wissen mittlerweile, was Liposomen sind. Diese haben natürlich einen erheblichen Einfluss auf die... Höhere Bioverfügbarkeit von Wirkstoffen für unseren Körper. Wir haben auch selbst Studien dazu gemacht, zu B-Vitaminen, vor kurzem auch Vitamin C und auch zum Glutathion. Das ist aber auch gar nicht Thema ist hier. Diese Technologien ist auch für die Pharmaunternehmen Bayer nicht ganz unbekannt. Nur leider von keinem Interesse. Warum, das zeige ich euch jetzt einmal. Es gibt eine randomisierte Studie, die gemacht worden ist mit Krebspatienten, welche schon metastasierten auch Speicheldrüsenkrebs haben. Wie viele wissen, es ist es der aggressivste Krebs, woran übrigens auch Patrick Swayze gestorben ist, den es überhaupt nur gibt. Dann noch metastasiert. Die Probanden kamen aus 14 verschiedenen Ländern, ich glaube über 400 Stück an der Zahl. Die normale Therapie verglichen mit einer Art auf liposomaler basierenden Ergänzungen hier im Vergleich. Normal wird die Chemotherapie mit dem Wirkstoff Fluorazil plus Folsäure verabreicht. Jetzt testet man aber einen sekundären Pflanzenstoff, der liposomal verabreicht wurde aus dem chinesischen Wunderbaum. Er heißt Camtotecin. Und wurde dann von Bayer-Slash-Monsanto patentiert und heißt jetzt Irinotikan. Schauen wir uns hier in Rot die liposomalen Ergänzungen mal an und in Blau die herkömmliche Chemo. Da sehen wir ganz klar einen Trend zu mehr Überlebenschance. Tendierend für die betroffenen Probanden aus den 14 Ländern für die liposomale Formulierung, oder? Dann wurde das Ganze nochmal in einer Metastudie hatte aufgetragen über... Über 1 spricht für die alte Chemotherapie, unter 1 spricht für die Ergänzung mit den liposomalen Formulierungen des Wirkstoffes. Wir sehen hier klar den Trend zugunsten der nicht genutzten liposomalen Variante der Pharma. Auch in der Diskussion wird dem Wissenschaftler klar, dass das Haus hoch überlegen scheint. Doch dies wird meiner Vermutung nach niemals ein Arzt erreichen. Doch zu klären ist doch jetzt, liegt es wirklich daran, dass Wirkstoffe liposomal aufgearbeitet werden oder doch nur einfach daran, dass ein weiterer Wirkstoff hinzugekommen ist, und zwar dieser für die Krebserkrankten, das Irinotekan, der patentierte Stoff aus dem chinesischen Wunderbaum, der sekundäre Pflanzenstoff? Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Die Halbwertzeit des Stoffes, das heißt die Zeit, wann die Hälfte des Stoffes abgebaut worden ist bzw. zerfallen ist, zeigt die liposomale Aufarbeitung eine 20- bis 40-fache höhere Lebensdauer. Das ist schon mal sehr interessant. Also vergleicht man in Säugern zum Thema Brustkrebs das Ganze. Drei Gruppen, Kontrollgruppen: Kontrollgruppe einfach nur so Krebs, ohne alles, weißer Punkt. Kontrollgruppe Irinotecan das heißt, der Wirkstoff einfach so verabreicht, frei, die Raute und Viereck-Irinotekan-Liposomal verabreicht, dann, ne, wie gesagt, das Viereck. Die Kontrollgruppe zeigt klares Tumorwachstum. Die freie Irinotekan-Gruppe zeigt eingeschränktes Wachstum, aber dennoch Wachstum. Liposomales Iridotokan zeigt totale Tumorvernichtung auf 0% nach 40 Tagen in Lebewesen. <lacht> Reusper, es wird klar von der Überlegenheit der Liposomen gesprochen. Doch Anklang finden wir dieses nicht in Therapien betroffener der Welt. Schauen wir uns einmal andere chemotherapeutische Stoffe an und jene, wenn man sie liposomal aufarbeitet. Doch geht nicht. Nur um die Wirkung, die besser ausfallen könnte, wie oben zu, halt beschrieben, sondern ebenfalls um die Nebenwirkung bei der Chemotherapie, die ja wirklich üppig ausfallen. Einer der bekanntesten Chemostoff ist das Doxorubicin. Eines der häufigsten Nebenwirkungen ist die Herztoxizität. Was passiert in dem Fall, wenn das Doxorubicin diposomal verabreicht wird? Fragezeichen Diese Studie zeigt eine 6%ige Komplikationsrate für das Herz bei der liposomalen Formulierung. Hingegen eine 21%ige, wenn es anscheinend normal verabreicht wird. Das heißt fa fast dreimal höheres Schadensrisiko. Damit war auch die allgemeine Sterblichkeit zugunsten der verkapselten Variante. Das Interessante, es gibt sogar Metastudien. Die klar zeigen, das heißt Sammelstudien sind immer Meterstudien, das ganz vielen Studien zusammen mit über 2200 Probanden, die das schon untersucht haben. Das ist frech. Die klar sagen, dass liposomale Formulierungen überlegen sind Normalen, sehen wir hier. Auch hier sehen wir den Wert unter 12 für die liposomalen Formulierungen, nochmals für herztoxische Wirkung. Der Schemo deutlich unter 1 für die liposomalen Formulierungen wieder. Alles, was über 1 heißt, ist dann dementsprechend nicht für die liposomale Formulierung förderlich, das heißt positiv Auswirkungen habend. Auch am kreisroten Haarausfall zeigt die liposomale Formulierung hier deutlich unter 1 in der Odd-Ratio. Alles über 1 verursacht die herkömmliche Darreichungsform. Doch davon ist dieser Wert weit entfernt. Auch die Schwächung des Immunsystems durch den Mangel an weißen Blutkörperchen könnte, deren liposomalen Chemowirkstoffe deutlich gesenkt werden, sehen wir hier unter 1 bei liposomaler Darreichungsform. Meine persönliche Meinung ist jene, dass anscheinend Krebs und dessen Nebenwirkungen bereits deutlich besser behandelt werden könnten, laut den Studien hier. Wenn das Unternehmen Bayer diesen Stoff, der für sich ja anscheinend schon liposomal teilweise patentiert hat, auch verwenden würde. Doch wirkt es eher auf mich so, dass das Patent nur gilt, um es zu blockieren, dass kein anderer anscheinend diesen wirksamen Stoff für sich nutzen könnte. Aber selbst setzen sie diesen nicht ein. Ich lasse hier etwas Raum für Interpretationen. Doch es sollte meines Erachtens viel mehr Geld ausgegeben für patentierte Stoffe, die zu Präventionen dienen. Ob jetzt die mal hin oder her... Ähm, ihr wisst, was ich meine, denn nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Doch bevor man immer zum Mittel greift, sollte nochmals allen voran ein allgemeiner Gesundheits-Lebensstil auf die Stirn geschrieben werden. Das heißt Bewegung, und verarbeitete Lebensmittel, genug Ruhe, stressfreie Zone und Schlaf. Wenn die Basis nicht stimmt, wird es allgemein schwer. Jetzt mal ganz ehrlich, ich möchte nicht später angewiesen sein auf, Unter auf ein Unternehmen, die mir anscheinend nicht das Optimum versprechen, laut diesen Studien, die ich vorstellte. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, selber auf die Glocke drückst. Glocke aktivieren, damit du wirklich informiert wirst, wenn ich dir wieder neue Infos zukommen lasse, umsonst. Ich würde mich auch sehr freuen, einen Daumen nach oben und sehr freuen für die kostenlosen Informationen, natürlich, wenn ihr auf meinen Shop vorbeikaut, schaut, auf purazell.de. Meine liposomalen Formulierungen natürlich auch, um dir das Ganze überhaupt hier möglich zu machen, dass ich diese Videos kostenlos weiter für euch machen kann. Dankeschön für deine Unterstützung. Dankeschön. Wir sehen uns gleich auf www.buracel.de. Bis dahin. Bis zum nächsten Video. Ciao.